Grünflächen, Freizeit- und Bildungsangebote, kulturnahe Gastronomie, anmietbare Büros, Ateliers und Übungsräume. Das alles könnte das Areal des ehemaligen Augsburger Gaswerks im Stadtteil Oberhausen bieten. Auch die Umsiedelung des Kulturpark West auf das Gelände steht zur Debatte. Was aus dem ganzen Gaswerkareal einmal werden wird, dazu sind nun im Rahmen der Zukunftswerkstatt Gaswerk gute Ideen der Bürger gefragt. Neben der Kulturpark West Verlagerung bietet dieses Gelände einfach noch viel, viel mehr Optionen. Die wollen wir jetzt in, den Zukunfts-, in der Zukunftswerkstatt in verschiedenen Workshops mit kreativen, kulturschaffenden, gewerbetreibenden Anwohnern und anderen äh, Interessenten ausloten und dann diese Ergebnisse einfach nochmal in einer äh, äh, bestimmten Phase dieser Werkstatt auch clustern zusammenfassen, um eine Vision für dieses Gelände zu entwickeln. In einer Machbarkeitsstudie wurde bereits geklärt, dass etwas Neues auf diesem einzigartigen Gaswerkareal möglich ist. In diesem Gaswerksgelände steckt Herzblut drin, denn es ist europaweit einmalig. Da stehen die Gebäude, die man damals brauchte, um aus Kohle Gas zu machen, noch fast vollständig da. Und es ist uns ein Anliegen als Stadtwerke, diese Gebäude zu erhalten und einer neuen Nutzung zuzuführen, die der Bedeutung dieser Gebäude dann auch Rechnung trägt. Heute starteten jetzt die ersten von sechs vorbereitenden Workshops der Zukunftswerkstatt Gaswerk. Als Leiter hat die Stadt Augsburg dafür einen Kulturwissenschaftler aus Berlin beauftragt. Wir haben sechs Themengruppen, die wir zu einem Eintagesworkshop einladen. Wir fragen, was sie brauchen in der Stadt was sie vermissen in der Stadt und was das Gaswerk potenziell für sie leisten könnte. Was sie dort für Räume in Anspruch nehmen könnten, was sie sich für Programme im Sinne räumlicher Programme, Aktivitäten, aber auch Alltagsnutzungen dort äh, wünschen würden. Die Ergebnisse dieser Workshops werden dann am 15. November in einer öffentlichen Diskussion präsentiert. Bis dahin kann übrigens auch jeder unter augsburg.de slash Gaswerk Anregungen und Ideen für die Zukunftswerkstatt Gaswerk einbringen.